Ist der Emil ein Science-Fiction-Fan? Der Emil lebt im Jetzt und das Jetzt macht ja keinen Unterschied mehr zur Science-Fiction. Der Emil ist kein Fan vom Jetzt. Hofer, fällt dir eigentlich auf, dass in letzter Zeit immer mehr Dystopien Realität werden? Du meinst, dass es so ein paar Staatenlenker gibt, die zum Beispiel 1984 nicht als Warnung, sondern als Gebrauchsanweisung sehen? Genau, Stichwort Neusprech. Es heißt ja jetzt nicht mehr Krieg, sondern Spezialoperation. Es sind aber Ausnahmen. Im großen und ganzen Leben wird doch ganz angenehm. Meinst Na dann rate mal. Habe ich das aus einem Science-Fiction-Roman oder ist das wirklich passiert? Frauen, die durch eine Vergewaltigung schwanger wurden, müssen heimlich in einen anderen Staat fahren, um eine Abtreibung vornehmen lassen zu können, da diese im eigenen Staat als Mord eingestuft und verfolgt wird und sie somit mit mehreren Jahren Gefängnis oder Schlimmerem rechnen müssen. Ja, das ist einfach nicht Science Fiction, sondern O.S.A., das Land der Freiheit. Auch, aber Obacht. Bei uns in Europa sind solche schwindeligen Bibelrechtsausleger inzwischen auch schon als Einflüsterer, einflussreicher Personen zu finden. Jo, aber bei uns lacht ja jeder über solche mittelalterlichen Anwandlungen. Unsere Frauenbewegung ist ja ganz eine starke. Apropos Mittelalter und Frauen. Eine 22-Jährige wurde von der Sittenpolizei verhaftet, weil sie ihr Kopftuch zu locker getragen hat. Die junge Frau verstarb später in Polizeigewahrsam. Ja, das hört sich zwar Handmaid's Tale mäßig an, aber ich lese ja Zeitung und das war im Iran. Hat mit uns also auch nichts zu tun. Die haben dort eben eine ganz andere Kultur. Für uns eins natürlich total unverständlich. So unverständlich wie bei uns der Vorwurf, Vergewaltigungsopfer hätten sich eben nicht so aufreizend anziehen und benehmen dürfen. Das ist ja was komplett anderes. Du darfst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Apropos Obst. In einer Fernsehshow müssen die Kandidaten verdorbene Speisen essen. Der, der es schafft, alles aufzuessen, gewinnt einen kleineren Geldbetrag. Wer allerdings kotzt, wird disqualifiziert. Das ist eindeutig Science-Fiction und zwar ganz genau. ist Das eine der Spielershows, die Stephen King am Beginn seines Romans Running Man beschreibt. Da irrst du dich. Ja, ich weiß. Running Man ist von Richard Bachmann. Aber das ist eines der Pseudonyme von Stephen King. Und der Roman ist übrigens aus den 70ern. Das meinte ich nicht. Die Show gab es wirklich. Und zwar in den 90ern in Japan. Yo mai. Die Japaner. Ganz anderer Kulturkreis. Hör dir ja nur mal japanische Oper an, falls du so lange aushaltest. Und auf YouTube findest halt ganz, ganz wildere Sachen als verdorbenes Essen zu futtern. Ah, du bist also auch so einer, der sich via YouTube über die Welt informiert. Naja, das ganze Internet ist, was das betrifft, ganz praktisch. Da musst du nicht in die Welt hinaus, da kommt die Welt zu dir nach Hause. Apropos Welt. Nachdem es auf der Erde zu heiß wurde, hat sich jeder einzelne Mensch in seine eigenen vier Wände zurückgezogen. Es gibt aber keinen Grund mehr, nach draußen zu gehen. Die vier Wände jedes einzelnen Menschen sind miteinander vernetzt. Jeder Mensch ist so jederzeit erreichbar. Ja, das ist ja partiell schon so, aber das hast du sehr schön zusammengefasst. Das ist nicht von mir. Das ist die Zustandsbeschreibung der Welt aus der Kurzgeschichte Die Maschine Stoppt von E. M. Forster aus dem Jahr 1935. Da stirbt die Menschheit wegen eines Stromausfalls aus. Also pure Science Fiction. Nichts Wahres dran. Toi, toi, toi.